Ich kein Kit haben, also. Okay, lol! Okay, sorry, ich lol! <lacht> <lacht> okay. Nice try. Ich habe ich hab auch noch x punkt in der Smoke. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, der die da, hey, da. <lacht> Oh oh, oh, oh oh sorry man. and now he's picking What? Wow. First one, uh, My god. Um, one jump. Oh, what the fuck? Okay. I killed a lot of people. das oh, okay. no, no It's bad! That oh, was clean! Es tut mir <täusperte> like, Ich Ich ihn jetzt ab. Er hört jetzt die Smoke und dann kommt. er <lacht> <lacht> <lacht> Zinser. Uh, was hast du, was, hast du ich drin. Drin. Nein, was Ich hab die. Nein, drin. Ich hab Noch eine Adam. Ein bisschen, ein Woo! let's go! Ich also, hau halt gerade. Ein Alles los, klar. Ja. Esige nice. Monster. Warte mal, wird's dein erst der letzte? Ist Nein! It's it's really annoying. Warte, ich nehme noch einmal. Die Nette ist auf dich, Achtung. Fuck. Ich bin Dogshit, sorry. Ja, ich bin, ja, ist, ich bin auch Dogshit. Hab einen da hinten. Heißt ich könnte nicht so hoch äh, werden. Oh, ich könnte jetzt lieber Throne. Soll ich's mitmachen? ich so hinmachen? Ich hartpeak dich. Nice, oh, Digga. Das ist aber nur gut gegangen. <lacht> Insane. <lacht> oh, my God. Wow. What the fuck? Es ist Max 400 wieder einzustellen. Pass. <lacht> <lacht> <lacht> Easy Boy, easy ja, girls. Kann mir jemand. Nein, alles gut. <lacht> Banane schon da. Nein! Ich hätte einfach rumgehen sollen, das war wieder. On that over. Bomb down. On that over. He's that here. For that. pitches. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Oops. That's all hey, Sarino! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja? Hey! Gott, nein, das war doch Fuss! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Auf geht's Leute! Keine negativen Gedanken hier! Ich schwöre. Darf ja Top 10 sein. Oh my god, I'm dead. What? <laughs> What the fuck, bro?